und so weiter und so fort mein Programm, mein umfangreiches Kursprogramm zu Bindungsangst, Verlustangst, Liebeskummer und so weiter findest du auf äh, liebeship.de das gibt es ja auch als Podcast überall und so weiter. Ähm, so, heute haben wir eine Frage zum Thema, warum, wenn man so Grenzen setzt, warum reagieren Leute nicht darauf, dass sie dann das Verhalten, wo man Grenzen gesetzt hat, dass sie das weniger machen? Ähm, hallo Christian, ich habe eine Frage zum Oberthema Schmerzkörper. Mir ist aufgefallen, dass es in bestimmten Beziehungen, zum Beispiel mit manchen Freunden oder Familienmitgliedern, passiert, dass sich unangenehmes Verhalten verstärkt, wenn ich es anspreche. Also, dass die Person eher mehr von dem macht, was mich stört, zum Beispiel persönliches Beleidigen, <lacht> Unzuverlässigkeit, halbherzige Investitionen in die Beziehung, nachdem ich es angesprochen habe, als weniger. Ich erinnere mich, dass du mal einen, Schmerzkörper-Video gemacht, das in dem es darum ging, dass Leute mehr machen, was einem nicht passt, wenn man es nicht anspricht, also durchgehen lässt. Mhm. Aber es man scheinen manche Leute Verhaltensweisen wie zum Beispiel ständiges Kritisieren im Streit, Sachen gegen einen verwenden oder halbherziges Investieren in einen Kontakt nur noch zu verstärken, wenn man darum bittet, es zu lassen. Oder sogar fragt, weshalb sie es macht, das machen, beziehungsweise was los ist. Mir ist es schon passiert, dass ich am Ende den Kontakt dann ganz aufgeben musste. Das ist auch, ist auch häufig so, ne? Oder dass es sich eben komplett verlaufen hat von der anderen Seite aus. Ja, also meistens reden wir ja über Beziehungen, die so ein bisschen toxifiziert sind bis äh, toxisch. Und das sage ich ja auch in meinem Modul 1: sollte wirklich jeder ja von euch hier machen um und Liebeschips sage ich ja halt deswegen immer wieder ähm, ja, Standards und d breaker setzen. Das Problem ist nur, dass also das ist eigentlich eine Krücke. Also die Krücke ist natürlich total wichtig, äh, dir zu helfen, zu gucken, ob ein Kontakt überhaupt äh, Sinn macht, fortzuführen. Also eigentlich, äh, wenn es so ein bisschen in so eine Richtung geht, äh, dass Menschen sowieso machen, was sie wollen. Und das machen halt viele Menschen, die machen, was sie wollen ob du das dich jetzt abgrenzt, nicht abgrenzt, sie machen einfach das weiter, äh, genau, weil sie wahrscheinlich im Schmerzkörper sind, aber ist ja nicht dein Problem. Ähm, ja, dann äh, sozusagen machst du diese Runde mit Grenzen setzen eigentlich nur, um zu gucken, ob da Bewegung im Spiel ist, Ne, weil, sag ich mal, Leute, die da vielleicht ein bisschen reifer sind, ein bisschen weiter, wohlgesonnener, äh, was auch, setzt da jedes Wort ein, was euch da passt, die machen das eben nicht. Da sagt man, du, sorry, ähm, ja, ich möchte nicht, äh, weiß ich nicht, dass du zu jedem Date eine Stunde zu spät kommst und dann, hm, ja, das recht, stimmt, ist eigentlich scheiße und dann gibt es auch eine Änderung. Meine Änderungen sind immer nicht so leicht für uns Menschen, aber wenn es so ganz konkrete Sachen sind, ähm, ja, das ist ja so der, der typische Alltag in einigermaßen normalen Paarbeziehungen. Der eine will das, der andere will das. Man spricht es an, es geht irgendwie weiter. Nur diese Art von Kommunikation, wenn das so ein bisschen Toxi-Toxi ist oder also meinetwegen auch Toxi-Light oder wie ihr das nennen wollt, ähm, funktioniert es halt nicht. Da kannst du das nicht ansprechen, es wird schlimmer. Oder du kannst es ansprechen und es wird schlimmer. Also Und das dient ja auch nur dazu, herauszufinden, ähm, ja, das hat hier keinen Zweck. Ich kann, kann im Eck springen, ich kann mein Geschlecht wechseln, ich kann äh, Religion wechseln, ich kann drei Saltos machen, ja, es wird immer das Gleiche. Also ich habe keine Macht über diesen Menschen, ich, Der macht, was er will. So, ne, das ist immer so die, ja, und dann klar, wenn man dann weiter sagt, es finde du aber immer noch scheiße, was du machst, verläuft es sich, ja, aber das ist auch so gewollt irgendwo, ne, wenn du zumindest mit meinem Material arbeitest, äh, weil es macht ja keinen Zweck, Zeit zu verschwenden. Ich meine, klar, mit Familienmitgliedern die schleife lassen wir heute mal außen vor klar da ist man natürlich bleibt man zumindest längere zeit dran und guckt aber manche brechen auch da in kontakt ab wenn es so gar nicht geht ne? ähm, trotzdem kleinen hoffnung schon mal gibt es glaube ich dass manchmal schon so dass leute vielleicht erstmal darüber nachdenken müssen ne? also du setzt eine grenze sie reagieren vielleicht wie du hier sagst mit noch mehr von dem gleichen mist du setzt vielleicht noch mal eine grenze Du sagst vielleicht, wenn du das jetzt noch einmal sagst, dann gehe ich und dann gehst du wirklich. Also manche Leute müssen mal einmal durch diesen Prozess durchgehen, zu merken, oh, die Grenze ist hart, die wird auch durchgesetzt. Und wenn ich diese Grenze nicht respektiere, dann werde ich mit diesen Menschen womöglich keinen Kontakt mehr haben. so. Ne? Und da müssen viele Menschen, was auch letztlich menschlich, mein Gott, müssen drüber nachdenken, müssen mal drüber schlafen, müssen aber eine Woche drüber nachprügeln und, und setzen es dann vielleicht um oder bewegen sich in die Richtung und äh, vielleicht, ja, kann man da auch, ähm, <lacht> insbesondere wenn man nicht liebessüchtig zu diesen Menschen ist, dann ist glaube ich, immer schlecht, aber wenn das jetzt Bekanntschaften sind, Familie sind, vielleicht tut sich doch was, nachdem du diese Grenzen gesetzt hast. Also da muss man manchmal auch ein bisschen äh, Zeit reingeben oder man sagt halt wieder, okay, ich äh, wenn das jetzt ein wichtiges Familienmitglied ist, okay, dann sehen wir uns jetzt halt erstmal drei Monate nicht und dann gucke ich nochmal, wie es ist. Ne? Vielleicht hat sich ja irgendwo also manchmal, vor allen Dingen, wenn sich Lebensumstände ändern oder auch Menschen sich weiterentwickeln, das soll ja vorkommen, man soll es gar nicht meinen, ähm, kann sich doch, äh, doch eine Menge ändern. Oder wenn jemand, weiß ich nicht, krank wird, äh, dann bröckelt das Ego manchmal und dann ergeben sich doch neue Möglichkeiten. so. Ne? Das, insofern sollte man die Brücken, außer jetzt zu Leuten, wo man liebessüchtig war, hochtoxische Beziehungen hatte, sollte man die Brücken nicht abbrechen zu den Letzteren natürlich schon. So. Ähm, ja, äh, letztlich ist das da doch eine Person nur an sich interessiert und nicht an der Verbindung, oder? Ja, das nehmen wir nicht nur nicht so wahr. Das ist du bist dann irgendwie komisch. Die wissen ja häufig gar nicht, das ist halt so ein Entwicklungsthema und das ist halt sehr… Solange es unbewusst ist, ist es unbewusst. Da kannst du auch nichts machen. Also ich denke, wenn du die Leute fragen würdest, würden die sagen, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht was sie hat. Was hat sie denn jetzt schon wieder? Warum ist sie so schwierig? Also das ist ja, also wenn, wenn wir jetzt hier so die, immer die Gegenseiten auch mal hätten, ab und zu haben wir das ja mal in E-Mails. Die würden natürlich ganz, anderes, ganz, an, ganz andere Wahrnehmungen haben von diesem ganzen Prozess. Letzten Endes kann man ja auch, wenn man mal ganz viele Schritte zurückgeht, muss man ja auch sagen, man kann eigentlich nicht genau sagen, welche Wahrnehmung, letztlich auch eure Wahrnehmung oder deine, die du jetzt hast, ist ja auch nur deine, ne? Und es gibt keine objektive Realität in Beziehung, sage ich mal ganz gerne. Ähm, ja gut, manchmal geht's schon hart dran an eine objektive Realität, aber, äh, aber letzten Endes ist ja egal für dich, deswegen sollte man sich auch nie so aufregen oder laut werden, sondern Immer sagen, hey, sorry, für mich, ja, du kannst das jetzt anders sehen oder mich schwierig finden, aber für mich ist das wichtig. Und dabei bleiben, wenn es wirklich wichtige Sachen sind. Äh, trotzdem immer konziliant, nett bleiben, das ist ja mein Rat. Ne? Äh, weil natürlich kann man, vielleicht vertritt man manchmal auch eine komische Meinung, die vielleicht eine ganze Gruppe von anderen nicht versteht. Und dann ist es immer wichtig, äh, nicht laut zu werden, da also nicht selber einen Schmerzkörper zu geben, weil sonst sagen immer alle, oh, du bist crazy, du bist ein Narzisst, du bist blöd, du bist bescheuert. Also wirklich ganz. Nicht, dass man das jetzt immer vermeiden könnte, wenn man nett ist, aber das ist schon mal das eigene spülliche ich sauber halten, ne? Nach dem Motto, solange ich machen kann, was ich will, nämlich die Verbindung so mit. Ja, wie gesagt, ich glaube, im Kopf geht da ja was anderes vor. Im Kopf geht vor, Alter, was hat die denn jetzt schon wieder? Es ist mir zu kompliziert. Da geht nicht vor, oh, ich bin so egoistisch. Das ziehe ich jetzt durch. Und jetzt. Ha, dann mache ich doch extra nicht, was sie will. Wie du schon sagtest, das ist Schmerzkörper und wenn man Schmerzkörper ist, ist es unbewusst. Ne? Das ist der unbewusste Punkt. Ne? Äh, aber das sollte nicht dein, nicht, dass du da jetzt so ein Retterthema ausmachst, das ist nicht deine Sache, das müssen die anderen Regeln. Ne? Du kannst nur gucken, dass du deinen eigenen Schmerzkörper aufräumst. Ne? Äh, ich verstehe die Dynamik dahinter nicht, muss man auch nicht. Wie gesagt, das ist häufig, das Ego ist eigentlich dumm, ne? Also nicht, dass wir es hier nicht brauchen würden. Ich meine, manchmal kann man es schon gebrauchen, aber äh, das Ego, das ist nicht, wenn man so im Ego ist, ist man das ist nicht irgendwie so schlau oder so. Das ist einfach ähm, unbewusst. Ne? Unbewusst. Und irgendwo so ein bisschen egoistisch sind wir ja alle. Ne? Ich, meine, ich weiß gar nicht, wie man hier durchkommen soll, in dieser völlig durchgeknallten Welt, wenn man nicht gesunden Egoismus hast, da kommst, da wirst du vernichtet, ja, vernichtet ist so viel gesagt, aber du kommst komplett unter die Räder, ja, komplett. Und man sieht das überall. Also ich finde es immer wieder spannend, dass Leute sich aufregen über manche Leute und da laufen sie anderen hinterher und die sind genauso, also ich, ich, das ist einfach, wie gesagt, ich das schon öfter gesagt, die Welt feiert Narzissten, feiert narzisstische Menschen und solange das so bleibt, äh, ja, werden wir das auch immer weiter, immer, immer neu wieder ranzüchten und ähm, ja, es ist wie es ist, ne? kann man nichts machen, ne, so, oder kann schon was machen, aber ja, letzten Endes kann man nur in seinem Umfeld was machen und das wirkt dann natürlich wieder auf die Gesamtheit ein, ne, klar. Äh, ich mag die Videos sehr von dir, in denen du so direkte Prozesse eingehst, zum Beispiel, dass Leute fehlende Grenzen automatisch ausnutzen, auch wenn unbewusst oder unbeabsichtigt. Ja, wie gesagt, ich erinnere mich, dass ich auch mal mit einem Menschen neulich so einen Konflikt äh, hatte und der wusste wirklich überhaupt nicht, also der hat immer wieder das gleiche Blöde gesagt und ich habe gesagt, ich will das, sag das nicht, das finde ich scheiße und wenn du was sagst, dann werde ich das hier, diese Veranstaltung hier verlassen, ne, so und habe ihn ein paar Mal gewarnt und hat das wieder gesagt und gesagt, okay, ich gehe jetzt so, ne, und ähm, und war dann auch völlig, ähm, also da hat schon was genutzt im Nachhinein, das war eigentlich genau so ein Fall, ähm, weil da hat er schon ein Nachdenken eingesetzt, aber so in dem Moment hat diese Person bestimmt auch gedacht, oder hat, weiß ich, wir haben noch drüber gesprochen, die hat auch gedacht, scheiße, was hat denn der, was hat denn der, <lacht> ich hab doch gar nichts Schlimmes gesagt, ne, <lacht> aber ja, für mich, ich fand es halt schlimm, ne, und ich kann dann nur auf mich, also ich kann nur, sagen sorry, das ist Überschreiten meiner, meines Gartenzauns hier und das dulde ich nicht. Ne? Und wenn die anderen sagen, ja, aber hier ist doch gar kein Gartenzaun, was willst du da machen? Kannst nichts machen, ne? So, äh, vielleicht kannst du mal eine Frage am Video machen. Da, da, da, da, da, da. An sich könnte man ja auch prinzipiengerecht leben und eigene Standards in Bezug auf das Verhalten gegenüber anderen haben, aber scheinbar muss auch das eigene Verhalten von außen durch Grenzen geregelt werden. Ja, auch man muss auch damit leben, dass andere Menschen Grenzen setzen. Es ist auch okay, wenn dann so dieser Person, wenn die jetzt sagen, oh, Alter, du bist so nervig, äh, ich, hab kein, hab, ich hab will nichts mehr mit dir zu tun haben. Das passiert leider häufig, wenn man die Frequenz wechselt. Ich sage es noch mal gar nicht, dass man eine höhere Frequenz hat äh, drauf draufgeschissen, wirklich. Ne? Aber man wechselt die Frequenz, man arbeitet an sich. Und äh, das, was zum Beispiel bedeutet, ja, ich setze jetzt mehr Grenzen, ich sag mehr Nein, so, und dann sagen die andere, oh, das ist aber toll, Mensch, die Anna Tevkola, die sagt jetzt fein nein und prima und ja, okay, da halte ich diese Grenze mal ein, sondern das ist dann so, Alter, was will die? Was, was will die von mir? Warum ist die so empfindlich? Äh, hab keinen Bock mehr auf die, so ist das ja, ist ja nicht so, äh, ähm, ah, ja, schön, die hat es an sich gearbeitet, wow, die ist, äh, hmm, die ist aber, ähm, hmm. Die hat sich aber schön weiterentwickelt und ah da ist jetzt eine Grenze und boah ja die Grenze halte ich jetzt ein so läuft das ja nicht ne? das ist äh, das ist hier wie mal dieses Beispiel du wohnst in so einem Dorf wo es nur Alkoholiker gibt du entwickelst dich daraus, du sagst ich trinke nicht mehr so dann sagen die anderen ja nicht ach, wow also erstmal nicht krass Wahnsinn ne und ja äh, natürlich ich, ähm, na, darfst du weiterkommen zu unseren Sauftreffen und, äh, und wir werden dich auch nicht in Versuchung führen und wir respektieren dein, deine Grenze. Nein, da wird gesagt, das ist tatsächlich das schon recht, das hat wirklich viel mit Schmerzkörper zu tun, weil der Schmerzkörper möchte ja immer, dass es das anderen auch wehtut. So, ne? Nein, dann ist es so, nee, trink einen mit, du Loser, sag kein Waschlappen, trink, sonst gehörst du nicht mehr dazu. Ja, äh, dann fliegst du raus aus dieser Gruppe, das ist ja auch ein Problem in der Suchttherapie. Ähm, dass du deine Kumpels da nicht behalten kannst. Das sei denn, dass da auch wieder welche ausscheren und dann geht es wieder irgendwie weiter. Aber so ist das Leben. Ich weiß nicht, was ist das für ein verrückter Kram hier? Ich weiß es auch nicht. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder.